Vielen Dank lieber Thomas, ähm, vielleicht noch ganz kurz zu dir Thomas, falls sie noch rausfallen sollte, äh, keine Ahnung was da heute los ist, das zweite Mal passiert schon heute, ähm, vielleicht ruhst mir kurz an, dann kümmern wir darum, dass das immer passiert. Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite, Sie sind gerne eingeladen, Ihre ähm, Videos einzuschalten, wenn Sie Lust haben, sich selbst und Ihre Kolleginnen auch äh, so semi-persönlich zu sehen, wie Sie darauf keine Lust haben ist es natürlich vollkommen legitim. Mein Name ist Markus Meschik. ich darf Sie jetzt durch die nächste Stunde ähm, begleiten und es wird ums Thema digitale Spiele gehen. Ich würde jetzt gleich mal meine Präsentation starten, dass ich, ah, dass ich ein bisschen was erzählen kann von uns. Keine Angst, die Präsentation wird nur ganz kurz dauern und wir werden sehr, sehr schnell bei dem sein, um was es eigentlich geht. Ist es gut sichtbar, Thomas? Schön. Wie gesagt, mein Name ist Markus Meschick, ich arbeite bei der Fachstelle für digitale Spiele ENTER. Was ist ENTER? ENTER ist eine Beratungsstelle für Eltern, für Familien, sowie für Fachkräfte in der sozialen Arbeit, wenn es um das Thema digitale Medien in der Erziehung geht. Das heißt, ganz oft kommen zu uns besorgte Eltern, manchmal besorgte Fachkräfte, die ein konkretes Thema haben, meistens defizitorientiert, das bedeutet, dass meistens sagen, mein Kind spielt zu viel oder ich habe Schwierigkeiten, ich mache mir Sorgen um das Spielverhalten meiner Kinder oder um das Medienverhalten. Was kann ich tun und wie kann ich da reagieren? Und wir begleiten dann Familien über gewisse Zeiträume bei der Etablierung von, ja, nennen wir es mal Medienerziehungsstrategien, die im besten Fall gelingender sind als die, die zuvor angewandt worden sind. Genau, sie haben damit äh, ganz oft mit exzessiven Spielverhalten und Ähnlichem zu tun. Heute geht es zwar natürlich um was anderes, heute sind wir auf der ressourcenorientierten, auf der positiven Seite der digitalen Spiele und wir schauen uns an, wie wir diese Spiele benutzen können ähm, und wie sie diese Spiele vielleicht dann nutzen können und welche Spiele sie nutzen können im ähm, Bereich der offenen Jugendarbeit und wie sie die vielleicht dann jetzt momentan herausfordernden Zeiten nutzen können, um mit ihren Adressatinnen in Kontakt zu bleiben. Genau, ich werde, krank, das ist jetzt mehr als es ausschaut. No, Im Gegenteil, es, ist, es schaut jetzt mehr aus, als es ist. Äh, ich möchte Ihnen nur kurz ein paar Spiele zeigen, ein paar Tools zeigen, die, Sie, ähm, die wir in der offenen Jugendarbeit bereits angewandt haben, die meiner Meinung nach, unserer Erfahrung nach, sinnvoll anwendbar sind und Spaß machen. Ja? Ähm, bevor wir da, dazu hingehen, das auch wirklich selbst auszuprobieren. Unsere Erfahrung ist oft die gewesen, dass es in Jugendzentren, und sehr vielen Jugendzentren Infrastruktur gibt für Computerspiele. Das bedeutet, es gibt Playstations, teilweise sehr neue Geräte, teilweise ist viel Geld investiert worden. Und das oft aber das Höchste der Gefühle, wenn es so um die Methodik dann geht oder um den konkreten Einsatz, um den konkreten Einsatz der Spiele, dann es FIFA-Turnier ist. Das Cool ist, ja, es gibt ein FIFA-Turnier, das ist das, was von den Adressatinnen auch gewünscht ist manchmal. Nur ähm, habe ich es immer so ein bisschen schade gefunden weil das Medium natürlich viel mehr zu bieten hat als ein fifa turnier Das Medium hat eine total tolle Tiefe und man kann ganz viele super Sachen machen damit. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass es, oft, dass es oft dabei geblieben ist und dass es oft so ein bisschen Potenzial nicht wahrgenommen worden ist. Und insofern bin ich froh, dass ich mit Ihnen noch Kollegen und Kolleginnen habe, die das entweder anders leben bereits oder vielleicht genauso sehen und anders leben wollen. Freut mich so äh, viele von Ihnen heute begrüßen zu dürfen. Okay, gehen wir gehen mal kurz äh, darauf ein, welche Tools wir dort so vorschlagen oder benutzen. Eins davon, das ist ein totaler Klassiker, vielleicht kennen Sie das bereits, ist gar kein Spiel in dem Sinne. Ja, also es ist jetzt nicht um, so, dass man sagen würde, das ist ein Computerspiel, sondern ist ein Tool, das man mit Computerspielen verwenden kann. Das Makey Makey. Ähm, ich werde Ihnen gleich jetzt ein kurzes Video zeigen, um das zu erklären, aber ich sage es im Vorfeld schon, das Makey Makey simuliert ein Keyboard, simuliert Knöpfe von Keyboard und, ähm, und das lässt sich einsetzen als Tool, um bestimmte Knöpfe, bestimmte Abhandlungen, die am Keyboard einfach sind, zu verkomplizieren und oder in einer neuen Touch zu geben. Es ja. ist nicht ganz günstig, mit 50 Euro muss ich zugeben, ja. also ähm, für Einrichtungen vielleicht eine Investition, ähm, wird sich dann auszahlen, wenn Sie Lust haben, das öfter mal anzuwenden und wenn Sie Jugendliche haben, Vielleicht also experimentierfreudige Jugendliche im Jugendzentrum, die bereit sind, sowas ein paar Mal auszuprobieren. Ja. Wir haben einmal eine sehr nette Erfahrung gemacht, wo wir, äh, wo wir Jugendliche in drei Gruppen aufgeteilt haben und ein Lied gemeinsam gesungen haben. Haben wir es so gesungen haben, indem wir es eingesprochen haben in einem Computer und danach auf Knopfdruck diesen eingesprochenen Text äh, abspielen haben können. Und das ist um Timing gegangen. Dann, ja. äh, aber man kann, man kann aus einer Kreativität freien Lauf lassen. Jetzt sage ich zeige Ihnen das kurze Promo-Video, das. Ähm, das eigentlich relativ gut sagt, um was es dabei geht. Sie hören den Sound auch, oder? Nein? Dann lassen Sie mal mein äh, Mikro laufen. Ich werde kurz dafür sorgen. Es gibt kein zweites Video, insofern also brauche ich das machen. Ähm, gut, ich glaube, Sie haben äh, so, es war ein, verständlich, ja, es ist wirklich ein Tool, es ist ein Gadget in Wahrheit, ähm, mit dem man lustige Sachen machen kann. Ja? Also wir haben das oft in Verbindung mit Scratch, mit der Software verwendet, weil sie Jugendliche haben, die wirklich äh, bereit sind, der Zeit dazu äh, aufzubringen und wenn sie das anleiten können, gut, macht das total viel Sinn. Ja? Und macht vor viel Spaß. Aber auch so, wenn Sie einfach ein Spiel haben oder Sie sagen Sie mal FIFA-Turnier in Ihrem äh, Jugendzentrum und äh, es ist aber eine besondere Herausforderung, wir spielen das mit dem Makey Makey statt mit dem Joypad, kann auch schon eine totale äh, Herausforderung sein. Ja? Und Spaß machen, weil man das Makey Makey natürlich selbst ein bisschen einstellen und kalibrieren muss ja? und da äh, ein bisschen ein Gefühl dafür braucht. Also hat sogar ein bisschen einen Lernfaktor, falls es sowas äh, für wichtiger machen. Gut, jetzt habe ich schon gesagt, jetzt spreche ich spreche die ganze Zeit von diesen FIFA-Turnieren. Ähm, ich mache das deshalb, weil ich weiß, dass FIFA einfach das Spiel ist, das in allen Jugendzentren da ist und da ist so die meisten von Ihnen wahrscheinlich äh, in der Praxis ein bisschen erreicht. Ähm, auch da gibt es Möglichkeiten, das anders zu machen. Ja, also, wir haben mal etwas gemacht, ich habe dann die Methode sogar gefunden als äh, das soziale FIFA-Turnier. Was bedeutet das? Das bedeutet nicht, dass jedes das andere FIFA-Turnier auch sozial ist, sondern das bedeutet, dass ein, Spielziel, also dass ein Spiel wie FIFA hergenommen worden ist, aber ein anderer Spielrahmen drum gebaut worden ist. Was hat das konkret, wie schaut das konkret aus? Das schaut so aus, dass wir in einem Jugendzentrum, in dem ich vor vielen Jahren noch gearbeitet habe, äh, gemerkt haben, dass Jugendliche beim FIFA-Spielen, unsere Kids beim FIFA-Spielen eigentlich nicht so äh, die Verhaltensweisen dargelegt haben, die wir schön gefunden haben. Ja? Also da war viel... Äh, Wut, da war viel Aggression dabei, dass beleidigt worden, dass der Controller am Boden geschmissen worden, ähm, dass der Teamkollege beleidigt worden, wenn er nicht richtig gut gespielt hat. Ja. Also da waren viele Sachen, wo wir jedes Mal schlichten haben müssen, wo wir das mal darauf aufmerksam haben machen müssen. Das ist eigentlich nicht das, was wir möchten, ja, das ist nicht schön und passend. Und irgendwann haben wir uns gedacht, okay, versuchen wir das mal in das Spiel zu verpacken und wir haben ein FIFA das soziale FIFA-Turnier gespielt, es hat so ausgeschaut dass es ein Turnier gegeben hat mit einem 30-Euro-Libro-Gutschein damals, glaube ich, äh, zu gewinnen. Das ist wirklich was zum Gewinnen gewesen. Und das waren zwei Rad Teams die gespielt haben. Und jeder von uns, also jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin hat ein Team beobachtet. Und hat beobachtet, wie das Team sich verhaltet. Ob, ähm, wenn ein Tor geschossen worden ist, über einen Gegner gelacht worden ist. Ob ähm, dem Gegner vorher die Hand gegeben worden ist. Ob ein Gegner beleidigt worden ist, ob ein Teamkollege beleidigt worden ist. Ja, das waren also negative ähm, oder antisoziale Verhaltensweisen, das waren Minuspunkte. Wenn dem Kollegen oder dem Kollegen auf die Schulter geklopft worden ist, wenn er was Gutes gemacht hat. Wenn dem äh, Gegner die Hand geben wollen, ist nachher spielen. Ähm, wenn gesagt worden, ist ja gut gespielt. Ja. Ähm, das waren alles prosoziales Verhalten, das waren alles Pluspunkte. Und gewonnen hat dann die Mannschaft, die am Ende mehr prosoziale Punkte und weniger, also die am Ende mehr Sozialpunkte gehabt hat in dem Sinne. Ja. Und das hat für massive Irritation gesorgt, natürlich im ersten Moment, wenn die Mannschaft, die jetzt mehr Tore hat, verliert auf einmal. Ja. Was soll das heißen, wir haben verloren, wir haben jetzt da vier Tore und wir haben null Tore, ähm, ja, aber um das geht es nicht. Ja. So, da muss man natürlich äh, gute guten ähm, Konflikt mit der, Mediationskompetenz mit der mitbringen, weil es kann tatsächlich für Wut sorgen, im ersten Moment, wenn die Jugendlichen da irritiert sind und nicht wissen, warum sie jetzt verloren haben. Ja. Um, aber es war spannend für sie. Ja. Sie haben nämlich überlegen angefangen, okay, was geht es da, was soll das überhaupt und sind dann relativ schnell draufgekommen natürlich. Ja. Das sind ja auch schlaue Burschen gewesen. Uh, Burschen sage ich jetzt nicht, weil ich nicht gender, sondern weil es nur Burschen waren, die mitgespielt haben. Das ist ein weiteres Thema. Um, und das war schon interessanter, ja, weil die haben das dann einfach relativ schnell gecheckt und haben es dann zu einem eigenen Spiel gemacht. Und haben gesagt, ah, guten Tag, hallo, großartiges Tor, mein Kollege, super toll. ja, na Also, also die haben sich selbst ein bisschen ad absurdum geführt, das Spiel. Aber für uns war es trotzdem Erfolg, Erfolg, ja, weil es einmal so einen anderen Rahmen über das Spiel gezogen hat. Und weil es äh, und es war eine Woche lang dann noch ein Running Gag ja, im Jugendzentrum, dass sie gesagt haben, oh, hallo, guten Tag, schönen guten Tag. Und die haben sich auch Wochenlang benommen wie die ersten Gentlemen. Ja, also ich habe es schön gefunden in Wahrheit. Aber das auch so als Idee: auf digitale digitalespielewetten.de finden Sie noch viel weitere Ansätze, auch mit bekannten Spielen, die man in einen anderen Rahmen setzen könnte. Ja? Genau. Okay. Was es natürlich noch gibt, ähm, wenn Sie sagen, naja, jetzt ist es ist jetzt natürlich schwierig, dass wir, dass wir diese Spiele FIFA und, äh, und, und Makey Makey in Zeiten des Lockdowns und der Ausgangssperren mit den Jugendlichen spielen, das ist klar, ja. Das heißt, ich würde Ihnen gerne ein paar Spiele zeigen, die Sie auch jetzt gemeinsam spielen können. Ähm, ich weiß, dass viele von Ihnen über Discord vernetzt sind, dass es da großartige, großartige Initiativen gegeben hat, auch im Grazer Raum das, ähm, das virtuelle Jugendzentrum mehr oder weniger aufzuziehen über Discord. Äh, ich war da total begeistert oder bin es immer noch. Ähm, Welche Spiele können Sie da spielen? Ich glaube, Scribble ähm, ist bereits gezeigt worden von dir, Thomas, wenn ich es richtig gesehen habe. Um, Morgen ist genauso, ja, das sind so ein paar Klassiker. Aber es gibt noch ein paar andere Spiele, die ganz leicht zugänglich sind und die ohne irgendeine Installation oder irgendeinen äh, großen Aufwand spielbar sind. Das sind meistens diese IO-Games. Ja, Scribble ist eins davon, ähm, was ich ganz schön finde, ist Colonist. Äh, Colonist IO ist äh, Siedler von Katanklon. klon Also wenn Sie sagen, Sie haben Brettspielbegeisterte Jugendliche oder Jugendliche, die für sowas zu begeistern wären, als Kolonist ist, geht relativ schnell die Runde, viel schneller als Siedler von Katan, weil es äh, sehr viel automatisiert ist und ähm, macht Spaß. Ja? Also ist nett. Für bis zu acht Spielerinnen, ähm, genau, das ist kostenfrei spielbar. Ja? Also Es lebt von Werbung, wobei man sagen muss, ich glaube, wenn Sie mit acht Spielenden spielen möchten, müssen Sie 20 Euro zahlen. Bis vier ist es komplett kostenfrei und dann müssen Sie ein paar Euro zahlen, wenn Sie größere Spielrunden haben möchten. Ja? Aber wenn Sie eine kleine Spielrunde haben mit, mit drei Jugendlichen, äh, warum nicht? Ja? Genau, Agario genauso funktioniert, ist ein anderes Spiel jetzt, ja, aber, aber ist auch ganz leicht online spielbar. Also das einzige, was Sie dann machen müssen, ist im Browser das Colonist.io aufmachen. Ähm, da können Sie eine Einladung rauskopieren, können die ins Discord schreiben und alle Kolleginnen sind da. Gut, aber das, äh, die heutige Veranstaltung nennt sich ja Next Level. Das bedeutet, ich möchte über diese sehr einfachen Spiele äh, noch einen Schritt hinausgehen vielleicht und Ihnen eine andere Art von Spielen zeigen die in Wahrheit ja auch einfach ist, ja, aber, ähm, aber irgendwie ein bisschen fancyer ausschaut ja, und vielleicht ähm, ein paar mehr Spielmechaniken mit sich bringt, die lustig sein können. Und was Ihnen da wirklich ans Herz legt, und das sind da die Spiele, die wir heute ausprobieren werden, sind die Checkbox Games. Ähm, die Kolleginnen unter Ihnen, die vielleicht schon länger Computerspiele spielen, wissen, Checkbox Games ist nichts Neues, ja, das ist ein uraltes... Äh, eine uralte ähm, Party-Quiz-Spiel-Serie, ähm, die aber seit 2014 neu aufgelegt wird und ähm, das ein bisschen anders macht als vorher. Ja. Checkbox-Games funktionieren folgendermaßen, dass es diese Party-Bags zu kaufen gibt. Die kosten ca. 20 Euro pro Bag. Es ja. ähm, gibt mittlerweile sieben Stück und in jedem Bag sind vier oder fünf Spiele drin. Das heißt, Sie bekommen mit einem Party-Bag mit 20 Euro vier oder fünf verschiedene Spiele, die alle... Kurz sind, relativ einfach sind, aber doch sehr lustig sein können. Und diese Spiele funktionieren mit einem, mit einem Catcher, also was ist da dieses Besondere dran? Das funktioniert folgendermaßen, dass eine Person die Spiele kaufen muss oder ein Spiel kaufen muss. Das wäre in jedem Fall vielleicht das Jugendzentrum und das Spiel dann hosten kann und alle anderen steigen über das Smartphone ein. Das hat alle anderen, haben keine Kosten, steigen über das Smartphone ein und sie teilen einfach ihren Bildschirm mit anderen Spielen über das Smartphone mit. Wir werden es jetzt gleich einfach mal ausprobieren, wie das funktionieren kann. Und ähm, genau. Ja, genau. Also insofern würde ich Sie bitten, einfach Ihr Smartphone bereitzuhalten. Ähm, die Kolleginnen, die mitspielen wollen, auch da ist es so dass maximal acht Personen einsteigen können. Ja, es gibt leider wenig gute Spiele, die leicht zugänglich sind und für über 100 Personen spielbar sind. Da müsste man dann schon ähm, äh, MMO RPGs runterladen und jeder zahlen oder Fortnite installieren auf den Computer. Das ist auch nicht immer so erwünscht. ist. Insofern ähm, sind wir spielermäßig ein bisschen eingegrenzt. Das heißt, wir haben Platz für acht Spielerinnen. Ähm, und ich kann das leider nicht voll anders machen, als noch dem First-Come-First-Surf-Prinzip. Ja. Ich würde Sie nur bitten, falls Sie die Spiele bereits kennen, ja, lasst es den anderen Kolleginnen den Vortritt. Falls Sie neugierig sind, ähm, hauen Sie sich rein und versuchen reinzukommen. Es gibt auch eine Spectator Mode, das heißt, Sie können auch, wenn Sie zu spät dran sind, trotzdem zuschauen am Spiele. Ja. Das wird sich ausgehen. Ähm, auch über Smartphone. Okay, das war schon mit der kurzen Präsentation. Ja. Äh, bevor wir jetzt starten, gibt es Fragen. Wenn Sie Fragen haben, bitte einfach kurz das Mikro anschalten und fragen. Ich werde das währenddessen versuchen, das Spiel zu starten. Es war vorher eine Frage von der Martha, ob beim FIFA-Turnier die Regeln vorab kommuniziert worden sind oder ob die ähm, einfach so dann eingeführt worden sind. Danke, das ist eine wichtige Frage. Es ist kommuniziert worden, dass es ein besonderes Turnier ist regelmäßig kommuniziert werden, ja, das kann ein normales Turnier sein wird, aber es ist nicht kommuniziert worden, wie die konkreten Verhaltensregeln jetzt ausschauen. Die haben wir festgehalten im Büro, auf schriftlich festgehalten, ja, weil danach wollten sie ja nachschauen. Das ist natürlich wichtig, dass man das irgendwo schriftlich hat. Aber, ähm, aber es ist nicht klar kommuniziert worden, um das und das geht es jetzt. Ja. Das war die große Überraschung, die für Irritation gesorgt hat. Es ist ja gar nicht so gern, dass Unfreundlichkeiten bestraft werden, sondern... Also so na, das ist sowieso immer gesagt worden von uns, über viele Jahre hinweg. Ja. Und, ja. Hat, und hat äh, offenbar nicht unbedingt gesagt, so, ist nicht auf, auf, auf boden gefallen, diese Saat. Deswegen ähm, haben wir nur gesagt, das ist diesmal ein bisschen was anderes, anderes Turnier und das ist auch nicht wirklich gehört worden, ist mir vorkommen. Ähm, aber dann ist es verstanden worden. Okay. Ähm, ich würde jetzt gerne mit Ihnen das Spiel Drawful spielen. Drawful ist ein Spiel, wo wir gemeinsam, ähm, vielleicht kennen Sie Nobody's Perfect, das ist eine Mischung aus Nobody's Perfect und Scribble. Also das heißt, wir zeichnen, Sie zeichnen auf dem Smartphone ja, und ähm, wir schauen uns dann an, Spiele zu erklären ist immer so ein Ding. Ja. Spiele zu erklären ist ja zum Schwierigsten, was es gibt. Spiele auszuprobieren ist einfach the way to go. Und deswegen werden wir es einfach ausprobieren. Es ist ziemlich selbsterklärend. Ja. Aber trotzdem muss man es wahrscheinlich öfter als einmal spielen, um zu verstehen, um was es geht. Also das erste Mal ist es vielleicht so irritierend. Das zweite Mal war sondern dann, ah, okay, so funktioniert es und das ist lustig. Ja. Zweimal wird es nicht ausgehen. Das heißt für Sie kann es sein, dass es jetzt nur irritierend ist. Bitte lassen Sie sich davon nicht abhalten, es einfach noch einmal zu probieren. Ja. Ich hoffe, Sie haben Ihre Smartphones bereit. Wie gesagt, acht von Ihnen, sieben von Ihnen, ich bin also frei im Startenspiel. Okay. Sie können das sehen. Ja, yep. sieht gut aus. Fein. Ähm, in dem Fall. Ich bin Spiel. Und Sie haben jetzt da. Ähm, sie haben jetzt einen Code, der da oben steht: der XKKG. Ich bin jetzt auf dem Handy auf äh, checkbox.tv und geben diesen Code ein. Suchen Sie einen Namen aus und Sie werden dann gleich sehen, was sich selbst weiter müssen. So wir lieben das Frage. Und euch foto von sich. Der man hat dich fast nicht. Oh. Also an der Lautstärke von Zoom ändert sich da links, leider. Oder du das in-game leiser scheiße. Ja, du müsst in-game leiser scheiße scheiße. Aber wenn jetzt ruf geht, dann ist es mal ganz ruhig. Sie brauchen jetzt keine Erklärung mehr von mir. Sie brauchen nur noch, auch das haben wir zu spielen. Jetzt ist es schon mal kurz herunter durch. Should see a secret prompt just for you something kind of weird like frat bros or mad max fury road cosplay draw a picture on your device that would have that title and when you're done hit send you'll get points for each player that can correctly guess your title so good luck <laughs> and hey it's never too late to join the audience or actually sometimes it is too late but it's not too late Take a look at your artwork. Now, take a wild guess at what the prompt for this title could be. Here are your choices. Try to pick the real title and avoid all the garbage everyone else typed in. Yeah. Okay, who picked what? Let's take a look at our next drawing. Type in a convincing title now. Du weißt, wie das mit der Lautstärke ist wie das? Äh, hast du das runterdrehen können? Here are ah, your choices. Nicht. Das ist wahrscheinlich wie Clean Game Lautstärke. Naja, ja, du kannst das mal runterdrehen. Nein. Nein! Das ist, ist, ist unerfreundlich laut. Uh. Man hört dich hinter der Musik was nicht. Okay, das braucht ja. Das ist mich nicht fertig machen. Das ist zu laut. Oh! Ja. Choose something! <lacht> Here are your picks. I'm Zeit, And here, here kommt, are Musik your choices. Donuts. The question is are the games always in English. The games are all... But there are games where the language is very important. And the language is less important. The only one is a different game. Give an answer. Ist. I'm shooting schon secret. Oh, no. Schießt du? Schießt du? Schießt du? Schießt du? Schießt der ja total ja total geil ja aber gut ja auch nicht. ich würde sagen wir machen jetzt nochmal ein ja, über Nacht ähm, and now this one genau also die Kollegen den Lübzik, dann ist es glaube ich noch besser wenn man wenn man es kurz beenden und dann mal schauen ob man das mit dem Sound besser hinhält ja weil ich Okay. Äh, große Entschuldigung bitte an alle, die jetzt mitten im Spiel waren und äh, total begeistert dabei waren. Äh, ich weiß, es ist furchtbar, mitten im Spiel aufhören zu müssen. Das ist die größte Qual, die man sich als Spielender oder Spielende noch vorstellen kann. Äh, total frustrierend. Äh, ich hoffe, dass sie trotz dieser frustrierenden Erlebnisse jetzt noch ein bisschen dabei bleiben und noch ein zweites Spiel mit uns ausprobieren, das ist ebenfalls aus der Checkbox-Gameserie kommt. Ich werde jetzt mal versuchen, den Sound ein bisschen anzupassen, sodass sie, auch wenn sie nicht gerade mitspielen keinen furchtbaren Klang haben im Ohr. Das Problem war eher, man hat dich nicht mehr gehört. Also es war wirklich um einiges höher die Lautstärke als, als dein Voice. und deswegen. Mhm. Wie gesagt, also mein, mein Voice ist jetzt gar nicht das, was im Vordergrund stehen muss. Äh, weil es die Spieler sich eh teilweise von selbst erklären. Aber natürlich ist es nett, wenn man, wenn man äh, meine Stimme auch hört. Ich würde vorschlagen, das zweite Spiel mal jetzt durch. Das heißt, ähm, das ist die... Uh, bei der Checkbox Party Back 7 das ist die neueste Version. Und ähm, ich starte das jetzt kurz, noch ein paar Sekunden Wartezeit. So. Okay, dann machen wir das jetzt so. Eine so, Frage muss, ist noch im Chat, ja. können die Spiele nach Erwerb beliebig oft gespielt werden? Genau, also das sind äh, Spielesets, das können Sie sich vorstellen wie eine Spielesammlung, die Sie äh, auch analog kaufen können, wo dann fünf, sechs verschiedene Spiele drin sind und die können dann Ihnen, ja, ähm, und die können Sie jederzeit spielen. Nur die, das Spiel selbst wird eben am Server gehostet von, von der Firma von Chatbox. Und es ist auch nicht so, dass man sich da irgendwie zwischendurch was anschauen muss, oder so also Werbung und so, das ist also nicht so wie bei Handy-Games, die man kennt, oder? Natürlich nicht, nein, nein. Also das ist, äh, bei den meisten Spielen, wenn sie einmal 20 Euro zahlen, können sie sich ziemlich sicher sein, dass sie von Werbung verschont bleiben, außer sie kaufen sich natürlich äh, Spiele wie FIFA, wo Werbung äh, im Spiel implementiert ist und wo man dann auch noch viel mehr Geld ausgeben muss, um Spielerinnen und Spieler zu kaufen. Ja. Ähm, genau. So. Ich habe jetzt die Musik ein bisschen runtergedreht. Mal, wie das jetzt ist für Sie. Okay. Es ist viel besser. Ist besser? Ja. Okay, super. Äh, es ist natürlich ein bisschen leiser jetzt deswegen. Das heißt, ich hoffe, Sie verstehen die Anzeigerin gut. Ich habe die Anzeigerin, also den, den, den, das Spiel ist natürlich gedacht dafür, dass man es online spielt mit Freunden, ja, mit Freundinnen. Es ist nicht umsonst äh, jetzt gerade in der, in der Zeit in der Pandemie auch so bekannt worden, die Serie. Ähm, das heißt, es ist so also gemacht, dass man die Musik leiser machen kann und die Person, die spricht, lauter machen kann. Also jetzt nicht mich, sondern die Moderator im Spiel selbst. Ja? Äh, genau. Okay, ich würde gerne mit Ihnen ein Spiel spielen. Das ist jetzt die Checkbox 7. Ja? Das heißt, Sie haben da praktisch fünf Spiele. Also, an der von davon ist ein Quiz-Spiel, wo man sehr gut Englisch sprechen muss, ja? weil es sehr äh, sprachlich sehr herausfordernd ist. Andere sind ein bisschen einfacher, was die Sprache angeht. Ich spiele jetzt mit dem Up ein Spiel, wo wir gemeinsam Wrestling Superhelden erstellen und äh, die gegeneinander ein, äh, antreten lassen. So. Das dürfte passen. Ich habe den Host laut gestellt, ja, damit damit, uns, damit wir uns mit gut hören. Das heißt wir machen dasselbe Spiel noch einmal. Wir gehen auf diese äh, Checkbox.tv-Seite, ähm, steigen ins Spiel ein. Sie merken, ja mit bemüht als Erster zu seinem Spiel. Das liegt daran, dass die erste Person, die einsteigt, die VIP-Person ist und bestimmen kann, wann das Spiel losgehen soll. Das heißt, die erste Person, die einsteigt, sagt, hey, jetzt sind genug Leute da, wir fangen jetzt an zu spielen. Das ist dann kann sein, dass ich irgendwann zu früh startet und wir mit einer kleine Runde spielen. Genau, also Sie sind nach wie vor gerne eingeladen zu mitspielen, einfach auf ein dem Smartphone eingeben, checkbooks.tv BCAD ist der Code, diesmal wenn wir nicht in der Mitte abbrechen, ja es ist ein drin, sondern wir spielen das einfach durch. Und äh, wenn ich den Donalds glauben schenken darf, ist der Sound jetzt da auch für alle Beteiligten. Okay, wir haben noch äh, Platz für zwei Personen. Ich würde vorschlagen, wir warten noch mal kurz ab. Geht davon ab, dass wir bei 40, äh, 40 Zuseherinnen den Kinder einen Lust hat mitzuspielen. noch jemand. Perfekt. Okay, wenn noch jemand mitspielen möchte, soll er dass das bitte jetzt sagen. Ah ja, okay, schon da. Genau, Sie sehen da rechts oben Audience, ja, im, im rechten oberen Eck. Das bedeutet, wenn Sie jetzt äh, acht Personen, so wie wir das jetzt sind, haben und es möchten mehr Leute mitspielen, die können in die Audience gehen. Die haben dann ein bisschen Einblick in das, was hinter die Kulissen vom Spiel passiert und, ähm, und ist auch spannend. Ja. Leider halt nicht so lustig, wie selbst mitzuspielen. Okay, ist jetzt doch so. Everybody's in, das heißt, ich kann jetzt drucken und das Spiel startet. Welcome to the Scroliseum. These talented trainers are about to face off to see who's the best. decreating champion characters with unusual skills. Will the underdogs take down the heavy favorites? It's time to get champed up. Okay, this is in graphics ansprechender. In this first step, the trainers will be prompted to draw and name a particular type of champion character. They'll be equipped with two tools: a pen for drawing and a thick marker for coloring in. Once a character is drawn and named, it can be submitted. The Timer's been set, we off we go. Okay, ich hoffe, das war jetzt klar. Sie sehen jetzt einfach, einen, um, oben auf Ihrem Smartphone sehen Sie ein, ein Thema, ja. The um, Champion auf irgendein bestimmtes Thema. Und Sie haben jetzt zwei Minuten Zeit, diesen Champion zu zeichnen. Ja, Sie zeichnen einfach eine Kampf, äh, Kampffigur, wie immer Sie die äh, gestalten möchten. Das heißt, wir nehmen uns jetzt die Zeit. Jeder von uns zeichnet einmal was Nettes und dann ähm, schauen was da rauskommt dabei. Man kann auch Farben zeichnen, ja? auf, der, auf der rechten oberen Ecke sehen Sie so verschiedene farbliche Aspekte, die Sie benutzen können. Noch 30 Sekunden Zeit, ja. Schauen Sie, dass Sie in der, in der Zeit fertig werden, ja, weil sonst ähm, äh, kann sein, dass es sein, dass das Spiel den Champion nicht annimmt. Sie sehen, wenn Sie fertig äh, gezeichnet haben, sehen Sie hier unten am Handy den Button Submit das heißt aufgeben also, oder einreichen. Vergessen Sie diesen Button Submit noch zu drücken, gleichzeitig, damit, das, damit der Champion auch trainiert. 10 Sekunden, ich würde äh, würd Ihnen warten, auf den Button Submit zu drücken, egal ob Sie fertig sind oder nicht es das automatisch gemacht oh, das, das spielen gleich. Okay, Kev und Yuko. The trainers are now moving on to creating a challenger. These characters will be the underdogs because their creators will see who they're competing against, but not what the contest will be. So they must analyze their opponent's unique skill set to create what they hope is a worthy challenger. Let's see the drama unfold. Ja, das heißt, sie sind jetzt an äh, Champion von einem Gegner bei sich und müssen, ein, und müssen einen Herausforderer bauen für diesen Champion. Etwas, von dem sie glauben, dass er stärker ist und ja, den vielleicht besiegen könnte. Okay, dass sie fertig sind, auf Submit drücken. Die Kolleginnen, die jetzt gerade nicht mitspielen, üben sich großartig in Geduld. ja. ist natürlich klar, dass er so ein Spiel zuzuschauen ähm, mäßig Spaß macht, der deswegen ähm, wir sie jetzt probieren sie es einfach aus. Ja. 20 Euro sind nicht viel, auch für ein Jugendzentrum, würde ich sagen. Und äh, vielleicht, dass die großen finanziellen Ressourcen nicht da sind. Und ähm, es zahlt sich wirklich aus. Macht 20, das 20 second warning. Name those characters. Um einen Preis von einem FIFA kriegt man drei Jackbox boxen also von daher... So ist es. Also, um einen Preis von einem neuen FIFA haben sie wahrscheinlich äh, für die nächsten zwei Jahre genug Jackbox-Games. Und das kann jeder mitspielen, auch Leute, denn nicht nur Fifa spielen wollen. So ist es. Our first the ring. So ist es. Jetzt zum Beispiel hat jemand den Spikey gezeichnet, ja, und äh, er <lacht> <battle to see lacht> weiß und äh, der Champion of the Deep Sea ist das Demon. Sie können jetzt sagen, wer von den beiden der Champion of the Deep Sea ist, Das der Spikey. Um, die Schnecke, die für das Tiefsee die geeignet ist. Oder die Giraffe. Oh, it's getting, getting deep. Jetzt <lacht> also den Meeresboden Terrifying. Genau. Also wenn Sie jetzt sagen, wollen, Sie verstehen jetzt genau, was da passiert, was da los ist, es ist ein bisschen normal das erste Mal. Ja, also wie gesagt, das erste Mal ist es nicht ganz leicht Das zweite Mal haben Sie schon sofort heraus. Ja. We'll und ich ähm, sage, cool. das erste Mal uh, wäre es dann wieder ein zu schwer, weil es nicht so kompakt ist. Das scheint mir noch cool. Naja, coolio. den Schein. Ist natürlich ein harter Herausforderer. Was cooler als gewinnen cool? Dieser Champion! Genau, die Audience, wenn jetzt jemand von Ihnen in der Audience wäre, könnte die Person noch ein paar Kommentare geben und die werden eingeblendet werden. Ja, also es ist nicht so, dass Sie da komplett nur zuschauen dürfen, dass Sie da also interagieren. Das ist ein Champion, Hide and Seek! Gets genau. a close one. all she wrote? Was immer stärker dann hat, am Anfang wird ganz verstanden, dass es ein Thema gibt. Immer der Champion of High Sieg, Seek. Ja, ich war für der Superhelden gezeichnet. Und ähm, hab ich habe ganz verstanden, was es geht. Ja. Das heißt, es geht immer darum, am Anfang sehen Sie wirklich einen Namen von der Superhelden, oder einen Namen, ein Thema. Das, und das ist dabei, Versus dabei jeden, äh, diesen, diesen Thema entsprechend zu bewerten. Drakenclaw ist der Champion des long, <lacht> <lacht> okay, long Lost Sibling. Okay, bin das Long Lost Sibling. das, also das ist selbstreferentiell. Also das Spiel macht Referenzen und äh, spielt... Macht, also, also, im Spiel selbst noch keine Referenzen auf sich selbst. Um, yes. It's like looking in a mirror moving on we've got versus one of them will walk out as the champion of ye all ah, the times <laughs> Die von wussten, ein ein das ist wohl ihr, was Klaus gemacht hat dass das jetzt sein wird. Natürlich auch. about most wicked, my lord. Make way for <fix> versus. <fix> hm. Nur einer von ihnen kann Champion of sin. Das ist äh, Satan. <lacht> ich what I'm die Leute, die gerade selbst dran sind, können einfach mit Knopfdruck den Charakter so In hin und her flippen. Und car, sagen, wie cooler Charakter nicht ist. Ich okay, kenne das war jetzt zu Null zum Beispiel, da gibt es eine tolle Animation, weil, ähm, ja, wenn wir es noch äh, Das war ja eher Angel mit. of Destruction. Mein genau, der hat, der, der hat da nichts dagegen, wenn der Destroyed hat, natürlich. These, these two are competing to be the Champion of Moisture. Hm. <lacht> champion of Moisture, wie auch immer. Oh, it's too close to call. It's neck and neck! Uh, ist ja knappe Runde, ja. Oh my 2 whoa! Hey hey! Genau. Ich glaube, Anne ist noch. Up next! Kann man das so an. Versus was genau. so ist es, die und der Negative. Das ist der Negative. ist ist der der Negative. Das ist der Negative. Das Champion of nicht nur das, sondern so ziemlich alle Spieler da drin. Ja. Also das, so harmlos wie wir das spielen, wird das normalerweise in der Praxis da nicht gespielt. Ja. Dann lassen Jugendliche und auch Erwachsene ihren Wahnsinn auf freien Lauf und, ähm, und machen da oft Sachen. Ja, grenzwertig. Sind. Aber das ist gerade auch Frage im Chat. Und zwar kann man mehrere Spiele gleichzeitig hosten, wenn mehr als acht Spieler spielen wollen. Das zwei der fünf Spiele der Checkbox sind gleichzeitig. So, ich werde das jetzt einmal kurz äh, beenden. So, das war die erste Runde, ja? Ich gehe auf die Frage ein, Thomas. Ich werde nur kurz die, die Runde beenden. Das war die erste Runde. Jetzt wird es eine zweite Runde geben, wo man noch Champions zeichnen und dann wird es eine Finalrunde geben, ja? Wenn du, relativ viele Leute sind, also acht Personen, dauert so eine Runde ziemlich lang. Ja, also das, wird das geht jetzt nicht sehr flott. Aber, ähm, ist auch selten so, dass man sagt, wars oh, ist es fad oder langweilig oder langatmig. Außer man schaut natürlich zu. Da kann es natürlich sein, dass man sich denkt, Uh, was geht da ab? Ja? Uh, deswegen immer selbst ausprobieren, wie gesagt, in so einem Rahmen mit 40 Personen. Nicht einfach, aber schön, dass man zumindest für acht Personen einen guten Rahmen schaffen können. Um, so, dass mehr als acht Personen, wenn mehr als acht Personen gleichzeitig spielen wollen, wie bereits gesagt, gibt es die Möglichkeit, dass weitere Personen in, als Audience teilnehmen. Also wenn 205 Spieler mit der Jackbox 7 gleichzeitig ge gehostet werden. Das das wäre dann, also Sie, Sie kaufen diese Spiele über Steam oder über Epic Games, ja, über diese, über diese um, Provider, Gaming Provider. Ich habe das schon gemacht, dass ich über Steam an zwei Computern eingestiegen bin und das gemacht habe. Aber Sie müssten dann praktisch über zwei Computer einsteigen, ja, also Sie müssten zwei Computer haben, die das hosten. Und dann beide über Steam einsteigen und beide dasselbe Spiel spielen ähm, geht nicht. Aber Sie könnten sich zwar verschiedene Partybox-Games kaufen und... Ähm, und einer spielt das Partybox 7 und die andere Partybox 5 zum Beispiel. Also ja, es ist möglich, es wäre ein bisschen ein Workaround, aber es ist tendenziell möglich, dass Sie das machen. Ja? Sie müssen aber dazu aber mehr als eins von den Partybox Games haben. Also Sie müssen dann äh, zwei verschiedene Sets haben zum Beispiel, eins und fünf von mir aus und äh, dann wird es gehen. Oder ich bin zum Beispiel, wenn ich zwei Jugendzentrumsmitarbeiterinnen bin, dann kann ich Anna spielt das, andere spielt das. Das geht Also wenn ich zwei Steam-Accounts habe und ihr bei beiden das steam kauft zum Beispiel, dann ja, kann ich mit sie einer Gruppe. Steam hat, wenn Sie zwei Steam-Accounts haben, ist das überhaupt kein Problem. Ja? Mhm. Wenn Sie einen steam account noch haben, geht es auch. Aber Sie brauchen zwar, sie brauchen zwar einen Computer, das hosten. Mhm. Ja, also zwei Laptops private von den Mitarbeiterinnen, wie immer, oder zwei Laptops im Jugendzentrum, die das hosten. Dann würde es schon gehen, ja. Sie können das machen. Sie können, es nicht auf, sie können nicht am selben Computer zwei Spiele gleichzeitig hosten. Das wird sie nicht ausgehen. Das da, da wird ihnen nicht funktionieren. Und das muss auch sagen, wir, wir haben das mit Discord gemacht normalerweise und mit Discord funktioniert es deutlich besser als mit Zoom. Ja, das war jetzt ein bisschen schwierig, auch mit dem Sound das aufzupegeln, runterzupegeln. Mit Discord läuft das total glatt. Also das habe ich nie machen müssen. Das, und ich, ich glaube, gehe davon aus, dass Discord so, der, also der... der das Mittel ihrer Wahl sein wird, um mit Jugendlichen in Kontakt zu bleiben, ähm, so wie ich es verstanden habe bis jetzt. Über Zoom geht es natürlich auch, Sie haben es eh gesehen, ähm, aber es ist mit Discord um einiges bequemer, muss ich sagen. Die Spiele selbst, jetzt haben wir nur zwei verschiedene Themen gesehen, da gibt es noch ganz viele andere tolle Sachen. Wir haben Thomas gerade noch gesagt, ich bin total begeistert gewesen von einem Spiel da dabei, bei dieser Jackbox-7-Serie, wo man eine ähm, äh, äh, Karaoke-Rede halten muss. Also es ist so eine Rede-Karaoke wo sie einfach einen Kollegen oder Kollegen, eine Kollegin einer Spielerin ein Thema vorgeben ähm, und danach wird zu zweit gespielt. Eine Person hat, hat eine Minuten Zeit, eine Rede zu halten und die andere Person hat die Slides und tut dann einfach links und rechts die Slides ähm, weiter und die Person, die die Rede hält, weiß nicht, was als nächstes kommen wird und ist dann einfach gefragt, da oh, schwindet über was anderes zu sprechen. Ist für Jugendliche vielleicht fordernd, ja, ähm, aber man muss es ja nicht nur mit Jugendlichen spielen, sondern man kann es ja auch als Team-Exercise einmal machen. Äh, in einem, in der Visions- so oder Supervision-Setting. Nein, Supervision, passt nicht. Aber, aber in einer Klausursetting setting zum Beispiel. Ja. Genau, also da gibt es ganz viele verschiedene Zugänge. Am besten hat mir immer noch das gefallen bei der Jackbox Games 4, glaube ich, äh, wo man T-Shirts machen kann ähm, und eine Person macht ein Motiv, das andere Person schreibt, andere Person macht einen Schriftzug drunter und die werden dann zusammengemischt. Da kommt ein totaler Verrückter, Wahnsinn, außer also oft. Und man kann sich auf einen Knopfdruck dann das T-Shirt von Jackbox Games bestellen und haben liefern lassen. Ich habe jetzt leider keinen Story, das ihr nicht sagen könnt, aber ich finde find die Idee selber super, weil auch oft die shirts da waren, wo Kollegen dann gesagt haben: Das ist so cool, das würde ich mir gern kaufen. Ja? Und Jackbox Games ist immer entgegenkommen und es ist möglich, das zu machen. Genau. Also, das ist etwas, was ich ihnen wirklich ans, ans Herz liegt, weil es zum einen ein bisschen mehr Immersion hat als dieses Scribble oder als die ganzen IO-Games, die nur sehr kurz da sind, wo man einfach aussteigen kann, nebenbei wieder dann sagt: Da hat doch keine Lust mehr. Bei so einem Checkbox-Game, dann ist man schon gefragt, dabei zu bleiben. Und sagt, okay, schon mal fertig noch. Ähm, es ist zeitlich nicht so aufwendig, wenn man mit acht Personen spielt, so wie jetzt gerade, schon ein bisschen länger, ja. Also wenn man eine halbe Stunde sitzen, bei einem Spiel circa um es fertig zu spielen. Ähm, aber länger als eine halbe Stunde ist es bekannt. Und wenn wir nur zu 14 sind, sind wir mit 15 Minuten, 20 Minuten spätestens fertig. Das heißt, es ist auch nicht so, dass man sich, äh, dass man sich da ähm, ja über alle Maßen für in ein Spiel engagieren muss und dann, und dann drei Stunden lang drin sitzt und äh, ein Spiel spielen muss, wie es halt bei vielen Brettspielen oft der Fall ist. Ich ja. bin kein großer Brettspielfan, weil ich einfach diese zeitliche Dimension nicht gern habe. Äh, und ich kann mir vorstellen, dass viele ihrer Adressatinnen auch nicht, ja, sagen wir mal, sich leicht tun, zwei Stunden durch, jetzt einfach konzentriert beim Spiel zu bleiben. Ja. Es gibt noch eine Frage, wenn man sich für ein Pack entscheiden müsste, welches würdest du empfehlen? Uh, ich habe nicht alle Packs ausprobiert, das ist ein guter Fall. Ich habe nicht alle Packs ausprobiert, ich will ja gar keine Werbung machen jetzt hier, in dem Sinne, kauft es das unbedingt. Also ich, ich, ich bin nicht Affiliate-Partner von Checkbox Games, ähm, bekomme kein Geld, sie müssen keinen Code eingeben, wenn sie mal kaufen. Uh, ich tue mir ein bisschen schwer, aber das mit dem T-Shirt ist, ist für mich bis jetzt mit Abstand das Lustigste gewesen, muss ich sagen. Und ich glaube, das kommt bei Jugendlichen gut an. Ich werde Ihnen kurz rausschauen, was, was das ist. Ich habe gerade ich bin gerade auf der Seite, checkboxgames.com, da kann man die Spiele auch einzeln kaufen. Das genau. sind sie aber durchaus teurer. Also Es ja. ist wahrscheinlich am sinnvollsten, wenn man sich die Packs kauft. Einfach fünf Spiele so um 20 Euro, beziehungsweise die älteren sogar ein bisschen günstiger. So ist es. Das ist in der Checkbox Party Pack 3. Da ist das Spiel, das heißt TKO, was ähnlich funktioniert wie das, was wir jetzt gerade gespielt haben, wo man sich so Kämpfer baut, aber man baut sich T-Shirts und das coolere T-Shirt gewinnt dann. Ähm, was auch noch dabei ist, ist Quiplash äh, und Flippia Murder Party, das total tolle Quizspiele sind. Also Jackbox Party 3, ich, ich kopiere sie einfach dort rein. Exakt. Genau. Also ich hab, es geht mir nicht darum, Werbung zu machen für das Spiel, es geht mir nur darum, dass sie, dass sie etwas kennenlernen, was vielleicht mit wenig finanziellen Aufwand spaßig zu machen ist mit ihren Jugendlichen. Ja. Und das Spielprinzip finde ich gut, ja, ich finde es super, dass man dann teilnehmen kann, ohne selbst Geld ausgeben zu müssen ähm, und die, das Jugendzentrum tragt halt einfach die Kosten von 20 Euro äh, und ja, es spricht nichts dagegen, meine Erfahrung macht, das einfach mal auszuprobieren, wenn sie die Erfahrung machen, war die Jugendlichen taugt es vielleicht doch nicht, ja, dann haben sie halt 20 Euro einmal ausgegeben, Es hat nicht funktioniert, Da haben sie immer noch die Möglichkeit, das privat, privat einmal zu machen oder nach Feierabend mit ihren Kolleginnen auszuprobieren, ähm, weil es macht auch Spaß und äh, es ist ja nicht nur so, dass ich jugendliche Sozialkontakte brauchen in Zeiten von Lockdown, sondern das gilt ja für Erwachsene genauso. Insofern ähm, plädiere ich auch dafür, das im Erwachsenenalter auszuprobieren und das nicht nur als Jugendkultur anzusehen, digitale Spieler, sondern auch sich ruhiger mal drüber zu trauen, zu sagen, äh, probier auch aus und das Checkbox games sind keine Spiele, die super komplex sind dabei. Also wie gesagt, Trackbox, Party Pack 3 würde ich persönlich nehmen, ja, einfach nur wegen dem TKO-Spiel. Und das Drawful, was wir als erstes gespielt haben, ist am leichtesten zugänglich erfahrungsgemäß. Ja, weil es viele Jugendliche auch kennen über das Cribble IO und, ähm, und deswegen mit dieser Mechanik ein bisschen vertraut sind. Ja, okay, das war es auch schon von meiner Seite. Äh, ich weiß, das war jetzt kurz und vielleicht ein bisschen unbefriedigend so Spiele zu spielen, äh, ohne da wirklich jetzt der Zeit investieren zu äh, können. Wenn Sie Lust haben, können wir das gerne mal in einem anderen Setting länger machen. Ähm, aber vielleicht nicht in einem offiziellen Setting, sondern eher inoffiziell. Äh, ich hoffe, das war was für Sie dabei, wo Sie sagen, ah, das klingt interessant, ich kann ich mal mitnehmen und ähm, bedanke mich für, für die nette Stunde, Vormittagsstunde. Mittag ist jetzt. Yeah. Genau, also es ist der pizza gerade der gerade am Ende war, hat schon ein bisschen gesagt, es, wir gehen auf Mittag zu. Da lass dich nicht los, Thomas, gell? <lacht> nein, sich, nein, nein. nein <lacht> es, ja, ich bin nur schauen, was es heute irgendwie zu Mittag gibt. <lacht> ähm, wenn es keine Fragen mehr gibt, sage ich Danke, Markus, fürs Dasein. Ähm, Vielen Dank für die Einladung. Ich kann es auch nur weitergeben: jackbox spiele großartig, wenn man, also auch als Erwachsener, wirklich lustig in einer gemütlichen Runde. Ähm, wer noch nicht ähm, mir die Daten geschickt hat also, und eine, eine, äh, eine Teilnahmebestätigung, braucht bitte Vorname, Nachname und Mailadresse noch an mich. Falls das alle gemacht haben, sage ich danke fürs Dabei sein. Es wird die Aufzeichnung baldigst online geben. Und ja, danke Markus fürs Dasein. Vielen Dank. Ich kann nicht zeichnen, okay. habe ich wieder gemerkt. Geht man Aber du hast gewonnen. 7-0 gegen mich. 7-0. Oh, das tut mal leid. Ein Teufel hat <lacht> gegen meinen Engel gewonnen. Hei, äh, ja, aber ja, der Engel war schön. Das ist eher der ja. uh, Champion of Sinn, kann halt nicht der, der Erzengel sein. Ja, ich habe halt gedacht, das geht um ihn. Ja, keine Ahnung. Das hast du nicht gesehen, ja. Das ist halt der Biss ja. dabei. Du hast nicht gesehen, was der Champion da, was da gehen soll. Vielen Dank auch fürs Mitmachen ja. an, die, an die Kolleginnen, die uh, mutig waren und sich auf das eingelassen haben. Ja, danke sehr fürs Dabeisein. Und hm. schönen Tag noch. Alles Gute. So, wir werden weniger. Jetzt haben wir ein, ein paar Kollegen gefragt, wie, wie wir das machen mit, mit, einem, mit einem inoffiziellen Termin. <lacht> <lacht> <lacht> weiß ich weiß nicht genau, was wir so ja, sollten. Ich habe gesagt, ist, was 1 bis 5 kann ich auch anbieten zum Mitspielen. Da, da habe ich auf Steam da, aber ich habe gerade nachgeschaut. Nice. Ist immer lustig, ja. Ja, yes, ist super. Um, ich weiß jetzt nicht, so, so groß war deine Präsentation nicht. Hast du da was? Kann man das mitschicken? Oder, oder willst du irgendwie so Flyer von dir gern. mitschicken noch? Wir ähm, können ja das auch gern. Ach ähm, ja, warum nicht? Der Flyer ist eigentlich eine gute Idee. Ja, mhm, weil äh, und das die Präsentation, ja voll. Und die Präsentation kann man gern, kann man gern mitschicken, dass sie einschauen können. Mhm. Aber sonst auf ähm, der bin noch gar nicht kommen. Du dass das mal Flyer mitschickt was ist. Ja, gerade wenn es Jugendeinrichtungen sind. So, für alle, die jetzt noch im Raum sind, ich stelle euch in den Warteraum und sage danke fürs Dasein.